Da haben Taman Langit, lange So, mal hoch und dann mach Von Das ist ja da lange. Ja. Das heißt, das heißt äh, Himmelspark oder Himmelsgarten. Sehr schön, schöne Anlage. Ja, man kann ja. Was immer schaut, immer mein Faktus-Sentanz mein, mein, mein ab. Ja? Ja. Wie sieht sie das ist es denn? Ja, sieht ja, sie, das sie das sie später. Es sie wird das sehen, ja. Sie wird ich das sehen. Die ja, aber ich kann das nicht wissen, Weil ich, ich diese Lautfläche wegnehme. Ach so, okay. Sehe ich nicht, ja. Wie <lacht> immer. Habt aber deinen Namen nicht gesehen? Oder? Ja, das siehst du. Sehr schön. Was immer, kommst du mal noch mal zu mir mit deinem Freund? Ja? Dann machst du so was. Ja? Es ist, ja, wir haben ja dann gerade gefunden, wo man auch am besten äh, Bild machen kann ne? bei uns. Ne? Äh, ich mag so ein Bild von euch, ne? Ja. Dann so geht auch bei mir. So, nochmal. Gut, ja, auch schön. Da können wir auch noch weiter zu der Glasbrücke hier runtergehen. Ja? Da gibt es Glas. Das? Glasbrücke. Glas, Glas, Glas äh, diese Art, ne? Guck mal, dass man da reinläuft, dann, dann von dort oben, ja? und, oh, ja, und dein ja, Adrenalin ein ja. bisschen testen ja, ja, ja. Adrenalin testen ja. <lacht> komm mal es geht hier runter vielleicht okay. das hat er jetzt passiert das fällt ein und die Kusma wenn sie guckt hört sie ihren Namen ja. <lacht> das, ist, das ist er. niemand sieht wenn ich in so Status wie ist das, du und wir gehen runter. Das ist schön, nicht? Eh? In Taman man Die Stadt äh, Mataram, ja. das ist die Hauptstadt. Da können wir frühstücken, wenn du willst. Ja. Oder wenn du auch essen willst, kann man auch schon was bestellen. Ja, können wir, können wir dann uns vertrauen, hier laufen? Ob es dann hart genug ja, oder gut genug für uns, stabil, ja, dass wir nicht runterfallen. Scheiße. Dann müssen wir dann hier einfach mal so in den Stahl hier so laufen, ja. so, ne? Vorsicht halber. Ne? Ja doch so, ne, aber vielleicht für. Hallo. Hier kacke ist mir, also, also, also, also, Danke, danke, danke. Das ist nicht so schlimm. ja. In China wäre sehr tief runter. Ja, ja, ja. Yeah. <lines> das lacht man schon. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Das ist in Ordnung. Das muss schon von dieser Sicherheit her schon nachgeprüft. Aber ich kann mich nicht trauen, so Mitte der Glas zu stehen. Ja, okay. Da steht, da steht ihr beide da und ich mache Bild von euch. soll gehen? Na, kommt mal. Hör hey, einfach mal zu ihr durchlaufen, und brauch. Du brauchst nicht festzuhalten, ne? Guck mal, Thomas, ja komm, so <lacht> läuft er jetzt, ne? So <lacht> läuft er, jetzt? Ja, komm, hier, nach vorne, so, oh, das, das ist schon okay, ne? Oh, Glaube ich, ne? Gott, oh. ja. ja. Der hat Angst, der tat gut dir. Nee, das macht nichts, Thomas. Kommt ja. Läuft einfach mal so normal. Ne? Ich weiß, die Leute haben das nachgeprüft, dass es sicher ist. Ja. Oder? Meinst du nicht? Okay. Äh, okay, Moment, ich mach Bild, ja? Tschüss! Nochmal? Gut, ja. <lacht> Komm Thomas, ne das macht nichts, kommt einfach so normal. Komm her zu mir. Ja, komm mal, einfach so, ne? Nee, das glaubst du nicht. <lacht> hey, das, das ist crazy. <lacht> das ist crazy. Heißt du crazy? Ja. Yes. <lacht> so, Glas. Oh, uh, Glas. Das habe ich schon gesehen, ich nicht... uh, Nein, das, ich, ich bringe jetzt... Bist du... Oh, ihr seid die Ersten, die ich dann hier mitgenommen habe oder mitnehme jetzt, oder? Right? Auch das Ja. Ihr könnt auch schon schön hier sitzen, Tag genießen, ja. da gibt es auch schon gute Kunst, ja. natürlich, ja. Oh. Guck mal her, ich mache Bilder von euch, das ist auch schon wunderschön von hier aus, ja. gut ja. Ja. So grüne Landschaft, da hinten ist auch. ist das da hinten Bali? Nein. Nein, das ist Lombok, ja. Das Lombok gehört Kino zu Lombok, Lombok ja. Ja. Das ist ja, äh, da in der Mitte ist die Moschee, also ist die, Moschee die, größte ist Moschee. Ja. die größte Moschee. Die größte Moschee ist ja Islamic Center, das liegt, mhm. die liegt in der Stadt. Ja. Und das hier drum ist alles Lombok, ne? Ja. Das ist Lombok alles, ne? Da ist der Rauch unten, also ich glaube, da wird irgendwie äh, Müll verbrannt, ja. Das, das wird dann auch noch weiter gebaut, das wird schon schöner. Damanangit, ja, also Himmelsgarten. Heißt das? Heißt es dann. Himmelsgarten, sowas. Die Steine. Total schön hier. Hm. Ja, schön. Wenn du Toilette musst, ist ohne. Ist schon eine Toilette normalerweise hier da. Und alles ist sauber. Ja, sehr sauber. Es mhm. ist zu früh, es ist ja noch nicht. Geöffnet jetzt der, also für, für, für, fürs Essen oder zum Frühstücken. Was? Toilette?